Ja, dieses Werk sprengt also alles, was wir bisher gemacht haben, an, an, an Kapazitäten, die wir aufbringen müssen, dafür logistisch, personell, organisatorisch, finanziell auch. Aber wir sind in der glücklichen Situation, dass wir das hinkriegen. Das ist schon wirklich was Besonderes. Wir haben also zwei große Chöre, den Philharmonischen Chor und die Salvato-Kantorei, die hier zusammen mit diesem großen Orchester, bestehend aus Mitgliedern der Duisburger Philharmoniker, zusammen singen. Dazu gesellt sich eine Sopranistin, eine Solosopranistin, die hier in Duisburg wohnt übrigens, aber an Opernhäusern in ganz Europa gerade im Moment sehr beschäftigt ist. Ingabrit Anderson freue ich mich sehr drauf, der hat das Werk auch letztes Jahr gerade erst gesungen. Auf der rechten Seite wird dann das Kammerorchester stehen. Das sind elf Leute, die die beiden Solisten begleiten, die diese englischen Antikriegstexte singen. Das ist der Stefan Adam, Bariton und der uns wohlbekannte aus Duisburg von der deutschen Oper am Rhein, Corby Welch, dem wir sehr verbunden sind, dass er das macht und der uns auch sehr verbunden ist, weil er hier schon sehr oft gesungen hat. Hinter mir oben an der Orgel steht ein Mädchenchor aus Mülheim, von der Singschule in Mülheim, mein Kollege Reis Burger verwaltet dort eine Singschule, bestehend aus über 100 Kindern, die da von 8 bis Mitte 20 sich zusammentun und im englischen Stil quasi ein einen Versuch machen, einen Chor aufzubauen, der sich mit solchen doch auch anspruchsvollen Stücken äh, äh, sich beschäftigt. Ich hatte vorgestern die Gelegenheit, mit denen zusammen zu proben. Ich freue mich sehr drauf. Die Mädels machen das super. Die sind alle so zwischen 13 und 16. Also ganz tolle Leistungen. Das wird toll. Sehr schön.